Lero, heute mal äh, wieder ein Video für unsere Experten, Experten, ja Experten weshalb, naja, nicht äh, unbedingt äh, Linux-Experten, aber diejenigen, die sich zum Beispiel mit exotischen Sachen, wie zum Beispiel dreidimensionale technische Zeichnung äh, interessieren oder verwenden oder beruflich brauchen, wie ich zum Beispiel, ne? So, jetzt gibt es natürlich äh, PDF-Dokumente, man schickt dem Kunden PDF und es gibt nicht nur PDF, die man so drucken kann. Es gibt auch dreidimensionale pdf das ist das zeige ich reich. Gut, ich bin hier unter Ubuntu-Mate. So, hier wäre jetzt zum Beispiel, ich wäre jetzt Kunde, kriege so eine PDF-Datei und kann mir die direkt so angucken. Ja. Zum Beispiel im Adobe Reader, den es auch noch für Linux gibt, in bestimmten Versionen. Und diese 3D-PDF-Dateien kann man drehen. Das ist nicht nur zum Drucken. Hat natürlich Sicherheitsrisiken, diese alte ja, Adobe Reader-Version zu nutzen, aber scheint hier der einzige Weg zu sein, das überhaupt noch zu nutzen. Also dreidimensionale Cut-Datei. Was ist das denn? Seht da gleich. Das dauert jetzt einen Moment, ne? meine CPU muss ja so ein bisschen schaffen. Dann erscheint hier noch so ein kleines Menü und man kann tatsächlich den Inhalt der PDF-Datei drehen. Ja. Das ist jetzt also ist jetzt kein trick oder so nee das ist jetzt wirklich so nee, also da drin kann ein dreidimensionales modell sich befinden in einer pdf-datei so dass der kunde der überhaupt kein computer-aided design also kein technisches zeichenprogramm hat sich ein dreidimensionales modell anschauen kann so warum mache ich das weil das dann halt unter linux nicht immer unbedingt betrachtbar ist zumindest nicht unter den äh, Standardbetrachtern, die so dabei sind. Ja. Gut, hier noch mal ein bisschen rumgespielt. Man kann hier dann auch äh, mit der PDF-Datei, ne, ohne dass man jetzt ein Cut-Programm hat, äh, Licht und Schatten noch einstellen. Das ist eine schöne Sache, äh, dass man da noch ein bisschen was einstellen kann. Und man kann hier diverse Optionen reinstellen. Transparent zum Beispiel. Ich kann jetzt durchgucken durch das Ding. kann mir mal anschauen, was da so drin ist in dem ja, hier in dem Fernglas zum Beispiel. Ne? Das könnte jetzt wie gesagt für Konstrukteure so wie mich mal ganz interessant sein, sowas zu haben, den Kunden äh, mitzugeben, damit man äh, dem, obwohl er überhaupt kein Computerprogramm hat, äh, mit dem man dreidimensionale Computer Animationen sich anschauen kann. Einfach eine PDF, ne? PDF-Betrachter hat normalerweise jeder und die Windows-Welt hat halt den Adobe Reader. Gut, und wie war das hier? Dann kriegte ich da nicht zu Gange, weil gab es nicht für Linux erstmal einen 3D-PDF-Betrachter. Bin dann gestoßen auf äh, ja, wiki -users .de. Es gibt noch den Adobe Reader für Linux in der 386er-Version, also 32 Bit und habe dann diese gefunden dank eines Links auf ubuntuusers.de äh, Link hänge ich an und man kann dann tatsächlich diese DIP-Datei noch installieren. Ja, wie gesagt, muss man dann vertrauen. Sicherheitsrisiken mit Adobe Reader ist, ist eine Geschichte für sich. Aber man will es ja zu Gange kriegen. Ne? Wäre ich jetzt zum Beispiel ein Kunde und müsste mir das unbedingt anschauen, ich hätte nur Linux. Wäre das jetzt mal der Weg der Wahl, gerne könnt ihr mir auch mal schreiben, ob es mittlerweile alternative Open-Source-Programme gibt, die in der Lage sind, 3D-PDFs zu betrachten. Also ich hätte da gerne mal Vorschläge, ne? Vorschläge damit äh, wir hier nicht unbedingt diesen älteren Adobe Reader äh, neben müssen, erbaut. Das ist hier die 9er Version, 9 Version, 9.5, ne? ist also nicht unbedingt das Neueste. So, wie gesagt, da wartet man so ein bisschen, kann sich die 3 d cad dateien als Kunde anschauen, als Architekt vielleicht oder wie auch immer, unabhängig vom CAD-Programm, also von dem Programm, mit dem es ursprünglich mal äh, gezeichnet wurde. Ne? Illustration, dann sieht es so ein bisschen aus wie... Im Comics, ja, wie gesagt, dann kann man so ein bisschen mit äh, spielen, dann sich alles anschauen, obwohl man selber kein technischer Zeichner ist oder ähnliches. Und man kann sich da, wie gesagt, dann Teile davon ausdrucken, ne, in der Ansicht, wo man gerade ist, Tipp Alt-Taste drücken, ja, also normalerweise in dem Adobe. Und dann kann man das... Alles so ein bisschen verschieben. Wie gesagt, das ist eine feine Sache. Da habe ich mich gefragt, gibt es das auch für Linux? Wie gesagt, hier Workaround noch im Moment, dass man dort Steuerungstaste ist, ist. Ja, Unter Linux geht das also gut, weil die Alt-Taste anders belegt ist. Ne? Alt ist zum Verschieben der Fenster normalerweise. Äh, Steuerungstaste drücken beim Zoomen und dann kann man sich da so ran. Also, wie gesagt, deshalb war ich da interessiert, mal zu gucken, kriegen wir das auch irgendwie hin unter Linux gibt es also wie gesagt im Moment noch ähm, die alte Adobe-Version, Adobe Reader, damit man da mal reingucken kann, bis einem die Feder aus dem Hut springt. So, das wollte ich nur kurz angemerkt haben, das macht mir jetzt Spaß. Wie gesagt, wenn ihr ein alternatives mh, Programm kennt für Linux Open Source, das auch 3D-Cut-Dateien, ansehen kann, bitte posten, mich mal was Ich hoffe ihr mit kaufen zu haben. Von mit freundlichen Grüßen und Tschüss.